<lacht> Wir suchen was einzigartiges, was besonderes, was, was fürs Leben bleibt. Der beste Bürger, der meinen alten Top, der muss für immer in meinem Leben, in meinen Gedanken bleiben. Der sage ich noch nicht. Moin ihr Lieben! Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Bürger Deutschlands und ich sage euch wirklich, es ist Schluss mit lustig. Heute kommen die ganz großen Namen. Denkt auch an den Gutschein, holt euch den Gutschein ab, die Belohnung. Ich blende das hier oben ein, schreibt das Kommentar rein für den nächsten besten Burger Deutschlands. Danny, magst du uns sagen, was jetzt auf uns zukommt? Willkommen zurück auf Holles kulinarischer Reise durch Deutschland. Heute mit zwei der bekanntesten Burgerläden Berlins. Auf der einen Seite des Rings einer der lustigsten Namen, die ich je gehört habe: Bürgermeister. Und auf der anderen Seite des Rings: Food Brother. Beide Läden haben sich auf den Smashburger spezialisiert. Smash. Hierbei wird das Patty flach gedrückt, mit dem Ziel, noch mehr Röstaromen zu erreichen. Lecker, lecker. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Halle. So, Ahmed, was hast du eben noch mal zu mir zu Fußball was gesagt? Vom Hörensagen, ne? ich habe ihn jetzt noch nicht mm -hmm. probiert, aber man hört ja von überall, dieser Burger hat einfach den Hype des Jahrhunderts. Ich glaube tatsächlich, der wird heute die Eins knacken, weil es kann ja nicht sein, dass jeder diesen Burger gut redet. Ich habe noch keine schlechte Resonanz gehört. Achmed, sag mir doch mal früher, dass ich Soße in der Fresse habe. Danke, Danny, für die schöne Ansage. Wir gehen jetzt zu Fußball. was soll ein Endgegner sein? Also ganz dickes Ding, ganz große Nummer. Ganz kurz zu Fußball. was eine Aussage mal eben schnell. Food Brother, der beste Burger. Ich habe locker zwei, drei Burger gegessen. Krass. Äh. Also Hammer, was die dort machen. Äh. Wirklich. Kann ich schon weiter empfehlen. Da ist am Start, ja. Wir sind eingeladen. Ich habe mich angemeldet. Ich probe mal, wie die das Ganze zubereiten. Ich bin nicht am überlegen, was ich nehme. ein ne? Cheeseburger. Ich liebe Cheeseburger auf den Tod. Ich muss safe auch einen Cheeseburger nehmen und irgendwas Specialmäßiges. Einmal nur kurz. Du isst gerne und oft hier wahrscheinlich. Warum? Also, ich bin das erste Mal hier, aber ich finde es noch wirklich. immer diese Super Erfahrung. Okay. Also, schmeckt auch echt gut. Ja. Ähm, ja. Wenn du eine Note geben müsstest von 1 bis 10, könntest du das machen? Gut, schon eine 8,5. Echt? Ja. Okay, krass. Cool, Digi, ich danke dir. Ne? Also, schaut mal, Leute, was ich immer cool finde. Ich habe eben gesagt, zu Herrschaften, Leute um die 50, die immer noch essen gehen, auch mal das Neues, auch mit Burger, das gab es da früher nicht. Ne? Ich hoffe, es schmeckt. So, 15 mit noch raus. <lacht> und es schmeckt. Ja, das geht auch ohne Zähne <lacht> sogar. Ne? <lacht> Ach, danke vielen Dank. Also, Leute, wir haben hier den Daniel am Start. Chef und Inhaber, stolzer Inhaber würde ich jetzt mal sagen. Was würdest du mir empfehlen, wenn du mir einen Burger empfehlen müsstest? Also, grundsätzlich empfehle ich immer, wenn man richtig auf die Fresse haben möchte, einen Jalapeno Bacon Cheese. Das ist eigentlich äh, genau unser Taste. Okay. Äh, wenn man es eher klassisch möchte, dann Classic. Wenn man maximal Käse will, Supreme. Ich nehme Classic Cheeseburger, ich nehme einen mit Jalapeno. Könntest du auch empfehlen, zweimal Fleisch ja. zu haben? Äh, dann nehme ich Baba statt Klassik. Ist ja wie ein Cheeseburger nur mit Doppel. Ist, ja. Eigentlich der Baba ist der Klassiker. Nur für Männer. Okay, ich bin Mann. Siehst du? Das sieht mir aus. Ist das normaler Ch äh, Cheddar-Käse? Genau, wir machen Cheddar. Okay, ein normaler Cheddar. Cheddar. Ein klassischer Käse mit drei vier Zutaten drin. Genau. Okay, das feiere ich, Mann. Das ist für mich schon wieder Qualitätsmerkmal. Ich esse es andere auch gerne, aber ich habe ein schönes Gewissen dabei. Sieh durch. Ja, man ist mhm. Fleisch. Da sieht man wir haben ein gutes Fett-Fleisch-Verhältnis. Ja, eindeutig. bisschen grober gewolft bin ich Fan von. Also ich mag beides, aber auch Fan von. Schön fett durchzogen, schön marmoriert. Ihr wisst selber, wie wichtig das ist beim Burger, da nicht einfach so ein mageres Rinderhack reinzuhauen. Ja, das das wird Liebe gemacht. Da wünsche ich mir fast, wie gestreichelt zu werden selber. Okay. <lacht> ich krieg ganz schön meine Ich sag euch bei den Bürgern, sucht den besten Burger Deutschlands. Und es geht immer irgendwas. Wir brauchen Handy Wand, Da muss einfach äh, was Besonderes sein. Wir brauchen Fleischgeschmack. Wir brauchen darum, Das drei brauchen wir natürlich, dazu noch einiges anderes. Aber wenn eins davon fehlt, kann das nicht der beste Bürger Deutschlands sein. Und wir brauchen ihn heute. Wir brauchen ihn endlich. Was man direkt merkt, das finde ich sehr geil. Versteht mir nicht falsch, ein burger -Bun kann, es gibt viele burger aber eine Art burger zu machen, die ich sehr feier, ist dieses Matschige. Muss matschig sein im Mund, glaubt mir. Ich denke, viele wissen, was ich meine. Ihr drückt darauf und das muss ich So muss es sein. Und so ist es hier. Das weiß ich jetzt schon. Kurz weil wir unterbrechen für Elite. Wisst ihr, ja, ich habe eine Haartransplantation gemacht bei Elite. Da möchte ich ein kurzes Update geben jetzt nach knapp sieben Monaten, also ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Ich möchte jetzt nicht zu viel Fakten von Elite dicht sammeln, sondern möchte einfach das Ergebnis für mich sprechen lassen. Ich blende ein paar Bilder von vorher ein, wie es vorher aussah. So, das mache ich auch bei Instagram immer monatlich, immer ein Update, aber guckt euch mal die Veränderung an von meinen Haaren. So, hinten kurz für euch bis zu anderthalb Jahren, bis das Endergebnis erreicht ist. Da haben wir ja knapp über ein Drittel, da wird noch reichlich passieren. Vorne sagt man ungefähr ein Jahr, ist das Endergebnis erreicht und ich glaube, ich brauche nicht nichts zu sagen, dass ich es... Das sehr zufrieden bin. Das ist auch die Gesamtquote von den Leuten, die zufrieden sind, von 5000 Bewertungen, plattformübergreifend. 4,96 von 5 Sternen. Also ihr habt hier was Heftiges. Also für mich, neuer Mensch, was Haare angeht, ist einfach heftig. Und das kann ich jedem von euch von Herzen weiterempfehlen. Das Ganze ist geil. Ihr könnt auch euren Bart da machen lassen. Guckt euch die Fakten selber auf der Seite an. Alles spricht für Elitär. Die haben eine eigene Technik, die das machen. Also ich bin mega zufrieden. Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr das Ganze kalkulieren. Und ja, ein neues Lebensgefühl, was das angeht. So frisch. Oh. Das krank ist, ist dieses Röstaroma. Vergleich jetzt mal mit Goulis in Berlin. Da war es für mich leicht übertrieben. Diese Röstaroma. Hier ist es auf dem Level, wo es perfekt ist. Es gibt einfach Kombinationen, die haben einen höheren Sinn als das, was wir alle begreifen. Höher als das, was ich begreife. Diese Zwiebel in Kombi mit diesem Burger und allen Zutaten. Die leichte Schärfe, eine einfache Zwiebel, wie krass die sein kann. Diese Kombi ist einfach heftig. Dieser Burger ist einfach heftig. Es ist krank diese dieser Burger. Wir probieren noch einen Burger. Das war jetzt das Panapeno. Ich drübe noch eins. Feierabend. <lacht> Dein Gesicht sagt Feierabend. Sag ja, ich ganz ehrlich, wir suchen was Einzigartiges, was Besonderes, was, was fürs Leben bleibt. Der beste Bürger, der meinen alten Top, der muss für immer in meinem Leben, in meinen Gedanken bleiben. Mehr sage ich noch nicht. <lacht> muss er. Ich weiß nicht, ob er es schafft hier. Oh. Ich wollte die mich kaputt machen. Da war so Döner-Feeling gerade im Burger. Ich schwör's auf meine Mutter. Aber leichter. Das ist jetzt der normale doppel sage ich mal. Leichter Döner-Touch. Wenn der Döner so richtig Trost von außen angebraten ist, nur auf ganz edel, perfekte Basis. Wir sehen uns bei der Bewertung später. Wir gehen jetzt zu Bürgermeister. Ich sage euch wirklich, ihr habt's mitbekommen, der Burger eben war krass. Der Daniel hat auch gesagt, dass der nächste auch heftig ist. Und wenn dieser dieser Burger jetzt den anderen nochmal top. Ist. Oh, nein. Was machst du aber eigentlich mit einem Amazon-Gutschein? Ich sag mal, wenn der den jetzt wirklich auch noch mal toppt, falls der andere auf Platz 1 uh -huh. geht, jetzt sag ich mal, wer, dann musst du das ja auszahlen. Und dann ist er wieder bei 50, und wenn der den Nee, geht, da, nee, nee, alter nee, nee, Maul. <lacht> ich hab nie gesagt, dass Alles für die Community! <lacht> ist eine neue Gutscheinrunde machen, haben wir nie gesagt. Dafür bist ihr nochmal für abstimmen in den Kommentaren. Das könnt ihr gerne noch mal reinschreiben, ob wir das weitermachen wollen. Hier ist ja Bahnhof Zoo, sind wir. Es gibt hier mehrere. Das soll der beste sein. So, Leute, ich habe hier den Schando vom Bürgermeister. Euer Bürger ist überall berühmt. Jeder weiß, in Berlin einen guten Burger kriegst du bei Bürgermeister. Warum ist das so? Wieso soll er gut sein? Weil unsere Bürger ist speziell. Wir machen mit Liebe unsere Bürger. Okay. Könntest du sagen, du bist einer der besten Bürgerbreter in ganz Deutschland? Nee, noch nicht. Weil ich kann sagen, ja. Der ist beste Laden okay. auf Deutschland. Dann werden wir rein und werden Burger zubereiten. Was für einen Burger soll ich nehmen? Deine Empfehlung? Immer Meisterburger. Okay, ich guck mir noch mal die Karte an. Und Dann legen wir direkt los. Natürlich. Dankeschön. Ja, Ihr habt euch eben beim anderen auch schon mitgekriegt. basic überhaupt kein Problem mit. Gerne einen Cheeseburger. Ist überall für mich Aushängeschild vom Laden. Wir gucken. Wir nehmen auf jeden Fall einen Cheeseburger. Ich fülle euch gleich die Liste hier ab. Chili-Cheese werden wir auch probieren. Preise sehr viel niedlicher. Sehr viel niedlicher als bei Footballer. Meister aller Klassen. Das bin ich. Den gibt es auch als Burger. Oh. Komm, wir probieren den Meisterburger, Chili Cheese und Cheeseburger. Ich zeige euch mal eben. Guckt euch das an hier. Also es gibt wieder Smash Burger. Sorry für den Sound, aber das ist so beim Burger. -Brasen. Richtig viel Wasser um, das sehe ich hundertprozentig. Da führt kein Weg rum. Schanto, ich hab da was geblickt in der Ecke, ne? Ja. Sag mir bitte, dass das flüssige Butter ist. Ist das? Ja, doch. Ja, ehrlich? Sieht gut aus. Mach dir das auf dem Burger drauf? Auf dem Brot? Ja, auf dem Brot. Ah. Einfach für den Geschmack nochmal extra. Burger. Schön mit Bacon. Ist das Halal-Bacon zufällig? das Wir haben Jalapenos da drauf, den Chili Cheese. Und wir haben den normalen Cheeseburger. Wieder richtig schön saftig. Ich kann es nur mal wieder sagen. Ich liebe dieses Basic. Einfach klassisch. Cheeseburger auf die Hand, passt genau rein, kannst du essen. czy Versuche mir hier kurz zu halten, wegen dem Saudi kriege ich später das Feedback. Cheeseburger, burger auf jeden Fall lecker. Komischerweise unkonstant un im Geschmack. Ähm, du hast zwischendrin Markt zwischendurch einen Biss, der vom Geschmack nachlässt. Also auffällig, weniger intensiv als an anderen Stellen. Und das hängt nicht damit zusammen, dass hier mal eine Gurke, hier mal nicht, hier mal Soße, hier mal nicht. Das meine ich nicht. Aber der Geschmack ist an einigen Stellen sehr wenig präsent. Also viel weniger präsent als an anderen Stellen. Angenehme Beschärfe vom Chili-Burger. Generell die Gurken haben ein bisschen McDonald's-Feeling. ist ewig her, dass ich da gestern. Das heißt nicht, dass McDonald's so gut schmeckt. Das was anderes, aber die das Gurkenfeeling von McDonalds habe ich gut in Erinnerung. Und jetzt kommt der Bürgermeister. Bürgermeister. Geiler Bacon. Richtig schön knackig. So wie Bacon sein muss. Gibt einen geilen Geschmack. Ich habe scheiß Bacon gegessen in meinem Leben. Der ist geil hier. Bewertung gleich am Ende des Videos. Zu der Bewertung. Bürgermeister kurz und knapp 7,5 Punkte. Preis-Leistung top. Allerdings, wie ich gesagt habe, faszinierend, sehr unkonstant vom Geschmack. Eine Stelle sehr heftig, die andere, ich möchte nicht sagen, fade, aber da fehlt ein bisschen Geschmack. So viel dazu, aber top Burger. Jetzt ist es zu Food Brothers. Ich sage euch, Food Brothers, in den Burger habe ich mich verliebt. Ich muss es einfach so sagen. Es ist der Moment, wo ich sage, ich erinnere mich an den, an den Tag, an diesen Moment, wo ich diesen Burger gestern habe. Dieser Geschmack in den Burger reinzubeißen war einzigartig, war heftig. Du hattest ein perfektioniertes Fleisch, du hattest perfektionierten Geschmack, perfektionierte Zusammenstellung zusammen mit den Soßen, das Brioche. Ein Gedicht, es war halb Milchbrötchen, halb Brioche, wie er es gesagt hat. war nicht normal, deshalb kriegt dieser Burger für 9 Punkte. 9 Punkte von zehn. Wir haben den nächsten besten Burger Deutschlands, wir haben ihn am Start. Ganz vergessen, der Gutschein geht natürlich raus. Der Gutschein geht raus. Ich werde mir jemanden aus den Kommentaren am Anfang raussuchen. Genau, ich werde noch ein Beweisfoto in einem der Folgevideos einblenden. Ich werde mir ein kleines Video von dem Kollegen machen lassen. Sag ich mal ein Dankesvideo, damit ihr seht, dass alles von, äh, mit rechten Dingen vonstatten gegangen ist. Das werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Es wird auch in den nächsten Videos wieder Belohnung geben. Ich denke mir irgendwas aus. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Der Tag ist für mich episch gewesen. Macht die Glocke an, Kommentar, Daumen oben, Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich sag bis zum nächsten Mal.